Hallo zusammen und willkommen zurück im Studio. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Ruth Sasek, das sind meine Schwestern und wir sind alles Töchter von Ivo und Anni. Und ähm, ja, mein Papa, er ist auch schon seit langem in, diesem, in dieser Aufklärungsarbeit und so weiter auch drin und er hat kürzlich so einen Begriff geprägt und der heißt krisen und ich habe äh, das Vorrecht, dass ich auch immer wieder halt höre, was er, also was er Neues plant und macht. Und das hat mich so begeistert, dieser Gedanke, dass niemand an den Krisen profitieren darf, wie zum Beispiel jetzt an der Ukraine-Russland-Krise. Während die Völker verarmen und äh, in Not gestürzt werden, steigert sich das die Konten von manchen Leuten in solche Höhen, dass man damit die Straßen Europas vergolden könnte. Und das wollten wir ein Ende setzen und das äh, habe ich ein Lied geschrieben, was ich jetzt mit Ihnen gerne singen möchte, um diesen Schulterschluss äh, zu verhelfen, dass wir gemeinsam fordern, Krisenprofitverbot, niemand soll sich an irgendeiner Krise bereichern. Okay. Zeiten der Völkernot fordern wir Profitverbot. Wann immer Geld regiert, herrscht Korruption. Setzen wir die Endstation der Krise durch Profitverbot: Krisen-Profitverbot, Krisen-Profitverbot, Krisen-Profitverbot. Krisenprofitverbot. Von den Kriegen, wer von den Wirtschaftskrisen, wer von den Weltpandemien und Weltklimakrisen? Hey, gemeinsam fordern wir Krisenprofitverbot. In Zeiten der Völkernot fordern wir Profitverbot. Okay, kommt besser jetzt ans Licht, denn das Volksgericht wird euch zur Rede stellen. Wir sind uns Oh, wow, wow. Ich sag dir, wenn du solche Töchter hast, dann willst du ewig leben. Ja. <lacht> danke, danke für das wunderbare Lied. Wow.